Nikos, was ist dein größter Weihnachtswunsch? Mein größter Weihnachtswunsch äh, ist es in diesem Jahr tatsächlich einfach nur, ein, ein, ein schönes und ruhiges Weihnachten ähm, mit, mit, mit meiner, meiner Familie äh, zu erleben. Und ich hoffe, dass es auch ganz viele andere äh, dieses Jahr äh, so erleben können, auch wenn es doch dieses Jahr wohl ein ganz anderes Weihnachten als sonst wird. Und ähm, ein zweiter kleiner Wunsch wäre es, dass wir alle auch die, die Hoffnung nicht verlieren und äh, das Durchhaltevermögen, ähm, das, was jetzt noch auf uns zukommt, zu ertragen und mitzumachen, damit Weihnachten 2021 dann wieder etwas normaler werden wird. Das ist ein guter Wunsch. Und danke, dass du, die, dass du ähm Heute Zeit hat es für uns, ein Video zu machen. Ja, sehr gerne. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.